Artensterben, Klimakrise, Corona, Krieg in der Ukraine, Flucht nach Westen, globale Nahrungsmittelkrise, zweite Fluchtbewegung, von Süden nach Norden. Die Krisen jagen sich. Nein, eigentlich sind sie alle gleichzeitig da. Gleichzeitig aber auch Vorfrieden in der Uckermark. Die Singdrossel singt, die Feldlächeln sind wieder da, die ersten Blumen kommen. Wenn man hier am Feuer sitzt, könnte man alles vergessen. Ein Bierchen hilft immer, nee, überhaupt nicht lustig. Herzlich Willkommen bei Blogs. Ich bin Asra. Ihr habt lange nichts von mir gehört, aber es war so viel los und es gab so viele schlechte und schlimme Nachrichten. Und auch jetzt denke ich manchmal, wie kann man über eine kleine Brauerei in der Uckermark was machen, wenn nebenan Krieg ist. Aber auf der anderen Seite, es ist die ganze Zeit Krieg in Syrien, in, in, in Jemen. Und ähm, schlimme Nachrichten gibt es die ganze Zeit. Und dann denke ich auch immer, jetzt erst recht. Gerade jetzt brauchen wir gute Nachrichten. Und die Krisen hängen ja auch zusammen und sie bedingen sich gegenseitig und sie verstärken sich gegenseitig. Aber genauso verstärkt auch alles, was wir machen, im Kleinen, im ganz Kleinen, das verändert ja auch das Ganze. Es macht einen Unterschied, ob ich das Auto nehme oder das Fahrrad. Und es macht einen Unterschied, ob ich mein Bier in einer kleinen Brauerei im Dorf kaufe oder ob ich großen internationalen Konzernen mein Geld dafür gebe. Trotz allem möchte ich euch heute berichten. Wie es weitergegangen ist mit der Dorfbrauerei Die Braut in Stegelitz in der Uckermark. Denn das habe ich euch vor zwei Jahren versprochen, in meinem Blogbeitrag Bier ist politisch. Es war ein langer Weg für Sarah und Joe und es war ein harter Weg. Und da war härter, als sie es sich vorgestellt hatten. Seht selbst, was daraus geworden ist. Businessplan, Kreditakquise, Crowdfunding-Kampagne, Fördermittelanträge. Der Traum fängt an, auf die Welt zu kommen. Die erfolgreiche Startnext-Kampagne wird der Grundstein für die Finanzierung. Der Umbau und der Baustellenplan werden erstellt, der Bauantrag wird eingereicht. Eine Brauerei braucht eine eigene Abwassergenehmigung. Das 500 einwohner dorf Flied Stegelitz hat nicht nur eine eigene Kanalisation, sondern auch eine biologische Pflanzenkläranlage. Sehr fortschrittlich, aber eben auch mit besonderen Auflagen verbunden. Eine technische Lösung wird gefunden. Eine Grube wird ausgebaggert für den riesigen Abwassertank. Und dann Corona. Joes Kneipe in Eberswalde, wichtig für den Bierverkauf und fürs Familieneinkommen, wird geschlossen. Fensterverkauf ist kein Ersatz. Flaschenbier ist jetzt gefragt, das ist viel aufwendiger als direkter Ausschank oder Fassverkauf. Sarah und Joe machen das Beste draus und verlieren nicht ihren Humor. Sie investieren in eine Apfeleinlage, Flaschen und Etiketten was sie eigentlich für viel später geplant hatten. Es gibt Krisenbier. Denn neben allem anderen brauen die beiden die ganze Zeit jetzt in der befreundeten Berliner Brauerei Hobbs Barley und verkaufen weiterhin ihr Bier. Gleichzeitig müssen Haus, Hof und Kinder versorgt, Homeschooling überwacht und Geld verdient werden. Endlich, die Bauanträge werden genehmigt, die Finanzierung steht im Großen und Ganzen. Eine Finanzierung, die komplett ohne Geld von der Bank auskommt, das muss man erstmal hinkriegen. Gegründet wird mit Kapital aus Crowdfunding, Privatkrediten, Liederförderung und Regionalwertbeteiligung. Der Umbau kann beginnen. Erstmal wird abgerissen. Vieles wird selbst gemacht. Profis aus der Gegend machen hervorragende Arbeit. Neben Abriss und Baustelle müssen die Brauanlage geplant und Angebote recherchiert werden. Dass die Anlieferung der Gärtank sich verzögert, sie stecken im Suezkanal fest, kann neben den anderen Stress kaum noch erschüttern. Sarahs Gelassenheit war realistisch. Hier kommen sie. Eine besondere Herausforderung war dann noch die Aufstellung und Inbetriebnahme der nagelneuen teuren Anlage. Ja, und so sieht sie jetzt aus, die fertig eingerichtete Dorfbrauerei Stegelitz, die Braut. Okay, Wir läutern gerade und das sieht so aus. Hier oben drin in den Läuterbottich ist Maische, nämlich frei, Malz und Wasser gemaischt. Mhm. Und da drin ist auch ein Läuterboden, das ist ein, äh, aus Stahl, ein Boden mit ähm, ganz vielen kleinen Schlitzen drin, wie in Sie. Und darauf liegt der Treiberkuch. Also ein dickes Paket aus den ganzen Stelzen und aus der Maische. Also das ist unten viel dicker und nicht so flüssig wie oben drauf. Und da fließt die ganze Würze durch, durch diesen Staub durch, darüber. Und da kommt es dann so raus. So, so klar. Ja. Und sehr, sehr süß. Von zwischendurch muss man immer wieder warten. Ja, das dauert alles. Genau, mhm. wir wieder an so Hightech-Elementen wie Momas Küchenstuhl rumschrauben, um das Ganze noch zu optimieren hier. natürlich auch, wenn man die nächsten Schritte immer schon mal vorbereitet, damit ja. man da nicht so überrascht wird. Ich schreibe sie mal alles auf. Ja. Also jetzt am Anfang schreibe ich immer alles ganz genau auf, weil wir auch noch die Abläufe Später schreibt man dann nur noch auf, welche Mengen Wasser und Nahls man reingemacht hat und welche Temperaturen und wie lange das Rezept sozusagen. Was machst du jetzt? Ich hack den noch nochmal auf, weil wir deutern sozusagen zwei Etappen. Also einmal kommt die Walsch und dann kommt noch mal ein Nachguss drauf, also noch mal heißes Wasser und dann läutert man noch mal. Und davor hacke ich das noch mal auf, damit sich das alles noch mal gut verteilen kann. Ja klar. Und dann, endlich, im September 2021 wird Eröffnung gefeiert. Das ist einfach toll, ähm, auch so viel Unterstützung erfahren zu haben. So jetzt, lasst euch das Bier schmecken und viel Spaß mit der Band und wünsche euch allen und uns einen schönen Abend. Ja, ich finde unglaublich was hier geleistet wurde, kann man sich gar nicht vorstellen. Äh, vier Kinder, Patchwork, Familie, äh, der ganze Alltag Geld verdienen und dann so eine Brauerei aufziehen. Ich finde es der absolute Wahnsinn. Es ist so also eine hochprofessionelle Brauerei mit riesigen Bierkesseln aus China. Äh, ist, man, ich finde es unglaublich. Also ich, äh, ich kann meinen Hut gar nicht oft genug ziehen. Großer Applaus für die Braut und den Wirt. hammer. We <laughs> say <laughs> Sie traf einen Wirt, der von dir was verstand, dem hat sie das Herz gekürzt. Das mit Tropfen und Malt schnarrt die Set in die Hand, mit ihm hat sie sich getraut. die Braut. Die Braut braut das Bier, warum gerade hier? Was habt ihr gerade zu Jordan? Jetzt gerade haben wir Mörksch. Märkisches Kölsch. Merkel, oh ja, Märkisches Ale. Ja. Oder Märkisches Kölsch. Indiepilz. Mhm. Das ist ein norddeutsches Pilz und Schmidt Stout. Mhm. Wieso heißt das so? Äh, weil ähm, das ein traditionelles englisches Rezept ist, das äh, Smith Oatmeal Stout. Und äh, weil der Joe ja auch früher Schmidt hieß, weil die seine Familie seiner Mutter so heißt. Die Braut produziert richtig leckeres Bier, konsequent ökologisch und sozial. Mit Ökostrom, Respekt für die Nachbarschaft, fairen Löhnen, in regionalen Wirtschaftskreislaufen und allem, was dazugehört. Variation klassischer Biere einerseits, Spezialitäten andererseits. Sie verkaufen direkt ab Brauerei Flaschen, Fässchen und Sixpacks, außerdem in ausgewählten Läden, Gaststätten und Restaurants in der Umgebung. Im Sommer auch auf Dorffesten, Festivals und Märkten. Also haben jetzt angefragt. Also das ja war schön. Das waren ja jetzt bewegte Zeiten für mhm. die Gastronomie. Ja, und ja. hier in der Gegend ist ja sowieso auch viel äh, nur ein Saisongeschäft. Ja, das stimmt. Vor allem im Sommer, ne? Ja, viele Restaurants machen ja nur im Sommer, nur im Sommer auf, auf, auf überhaupt genau. und Cafés ja. haben über den Winter sowieso geschlossen. Dann werden sie euch hier die Bude einrennen, wenn hier der schöne Biergarten ist. Das wäre <lacht> natürlich schön. Ja. Okay. Sarah und so haben es geschafft, viele Menschen zu überzeugen von ihren Ideen und von ihren Idealen. Und es gibt unglaublich viele Menschen, die Herzblut, Arbeit, Lebenszeit und auch Geld äh, da reinstecken, um eine nachhaltige und zukunftsfähige Wirtschaft zu ermöglichen. Und es gibt ganz viele Menschen, die das unterstützen. Das ist schön zu sehen. Und ich finde es unglaublich bestärkend und motivierend zu sehen, dass tatsächlich ein Wandel stattfindet. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bye, Asra Vlog.